Hallo alle zusammen, in diesem Video zeige ich Ihnen, wie man Daten vom HDD-Netzwerk-Videorecorder Requisen Models IDS7104NEQ1 4P wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software.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 Heutzutage werden Videoüberwachungssysteme zum Notfall nicht für mh, Geschäfte und Büros, sondern auch für die Überwachung der Straße oder der Wohnung zu Hause. Während in der Vergangenheit solche Systeme PK-basiert waren, sind heute eigenständige Systeme, die nicht an einen PK angeschlossen werden müssen, üblich. Eine Fehlfunktion des Geräts oder ein versehentliches Löschen von Videos von der Festplatte des Rekordes kann sogar zu bedauerlichen Situationen führen, wenn eine sehr wichtige Aufnahme verloren geht. Die Rekorde zeichnen die Videos von Kameras in einem speziellen Format auf und sparen sie und es ist nicht möglich, einfach die erforderlichen Informationen daraus zu erhalten. Sie benötigen spezielle Software vom Hersteller des Geräts. Im Falle einer Loschung benötigen Sie ein spezielles Programm, das die verlorenen Informationen finden und den Benutzer anzeigen kann. Schauen wir uns zunächst die Ursachen von Datenverlust von DWR an und überlegen wir dann, wie man Daten von der Festplatte wiederherstellen kann. Die häufigsten Ursachen für Datenverluste sind folgende. Hardware- und Softwarefehler des DWRs, versehentliches Löschen oder Bestätigung von Videoaufnahmen, Formatierung oder Installation des äh, Datenträgers, Festplattenausfalls etc. Wenn eine Festplatte ausfällt, können Sie die verlorenen Informationen nicht selbst wiederherstellen. Sie müssen sich an einen Spezialisten wenden. Wenn der DWR ausfällt, muss nichts wiederherstellt werden, da alle Daten auf der Festplatte verbleiben. Wenn Sie jedoch die Festplatte des DWR an den Computer anschließen, wird in den meisten Fällen nichts darauf angezeigt und in der Datenträgerverwaltung wird die Initialisierung angeboten. In diesem Fall kann die Software des Herstellers helfen und zeigt das Video an. Was aber tun, wenn ein, ein solches Programm nicht gibt? Sie können entweder nach dem gleichen Netzwerk Videorekorden suchen oder ein Datenrettungsprogramm verwenden. Dieses DWR-Modell unterstützt Kameras von Drittanbietern und ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IP-Kameras. Ein effizientes Videokomprimitierungssystem reduziert den Speicherplatz. Auf der Rückseite des Geräts befinden sich zwei Videogänge, HDMI und WGI eine 100 MB Netzwerkschnittstelle, zwei USB und vier unabhängige Voranschlüsse sowie einen Stromanschluss. Im Inneren des Geräts befindet sich ein Platz für eine Festplatte und ein Steckplatz zum Anschluss einer Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 6. Wenn Sie eine Altaufnahme Aufnahme müssen, sollten Sie sich darüber im klaren sein, dass der DDR eines jedes Modells eine begrenzte Speicherkapazität hat. Abhängig von der Bildqualität und der Anzahl des Kameras wird eine bestimmte Zeitspanne ausgezeichnet und anschließend werden die alten Daten überschrieben. Wenn der nächste Aufnahmezyklus gestartet wird, wird das alte Video hochwahrscheinlich nicht wiedergestellt. Bevor Sie irgendwas mit den für uns wichtigen Informationen machen, formatieren, löschen, positionieren von logischen Festplatten und andere Datenmanipulationen, vergessen Sie nicht, Backups zu machen. Die meisten Modelle verfügen über eine Option zum Einrichten von Backups. Im Menü können Sie einen Zeitplan einstellen, Kameras, Videotyp und andere Parameter festlegen. Wenn Sie keine Sicherungskopie Ihrer verlorenen Videos haben, verwenden Sie die Datensrettungssoftware Hetman Partition Recovery. Um Daten von der Festplatte des DWR wiederherzustellen, muss dieser mit einem Computer mit windows betriebssystem verbunden sein. Schrauben Sie die Abdeckung des Geräts ab, entfernen Sie dann die Festplatte, trennen Sie sie vom DWR und schließen Sie sie an den PK an. Wenn das Laufwerk angeschlossen ist, wird es nicht im Explorer angezeigt und in der Datenträgerverwaltung fordert das System Sie auf, es zu initialisieren. Klicken Sie auf Abbrechen. Durch die Initialisierung werden alle Daten auf dem Laufwerk gelöscht, sodass die nächste Wiederherstellung höchwahrscheinlich festlegen wird. Führen Sie Headman praktischen Recovery aus. Das Programm sieht das angeschlossene Laufwerk und identifiziert sein Date Dateisystem, Requision. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk und öffnen Sie es. Wählen Sie schneller Scan und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Falls schneller Scan keine Ergebnisse liefert, versuchen Sie, eine tiefe durchzuführen. Wie Sie sehen können, war das Programm in unserem Fall in der Lage, den Rest der Informationen auf dem Laufwerk problemlos zu finden. In der Regel sind die Namen der der Werder Dateien gleich. Wenn Sie ein bestimmtes Video wiederherstellen möchten, können Sie es mit Hilfe der äh, Suchfunktion finden. Markieren Sie die Dateien, die von Datenträgern extrahiert werden sollen, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Speicherort an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Ordner. Es gibt auch RAID-fähige DWR-Modelle, die zum Schutz der Datenspeicherung entwickelt wurden. Wenn Sie Informationen von einem solchen Gerät wiederherstellen müssen, verwenden Sie die Software Hetman RAID Recovery. Es erkannt automatisch das beschädigte RAID Array und setzt es wieder zusammen, und Sie können die wichtigsten Informationen daraus kopieren. Und das ist alles.